Hast du dich vielleicht auch schon mal gefragt, warum die Staking Rewards auf Ethereum eigentlich so niedrig sind, vor allem wenn man es mit anderen Kryptowährungen vergleicht? Oder hast du mit dem Gedanken gespielt, deine Ether jetzt endlich auch mal zu staken, vor allem jetzt nach dem Merch und dann aber gedacht, bei 3-4% APY, die ganze Arbeit und die Mühe lohnt nicht? Oder hast du vielleicht sogar schon mal Ether gestaked und dann aber gemerkt, es ist gar nicht so viel rausgekommen, wie du eigentlich gedacht hast, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich, denn ich möchte mit dir gemeinsam dein Ethereum Staking so optimieren, dass das Ganze wieder Spaß macht und am Ende sogar etwas rauskommt. In diesem Video geht es jetzt nicht um die technische Seite des Stakings, also wie man einen eigenen Server betreibt, seine Ether da staket, sondern es geht vielmehr darum, wie man das erledigen kann, ganz bequem von seinem Wallet aus und dabei auf APY oder Jahreserträge von um die 15 Prozent kommen kann, wenn man das Ganze richtig gut durchoptimiert. Aber damit man das richtig durchoptimieren kann, muss man erstmal den Deal verstehen, der hinter dem Ethereum Staking steckt. Was ist jetzt der Deal, auf den wir uns einlassen, wenn wir unsere Ether staken? Und alles, was ich hier in diesem Video vorstelle, ist letztendlich eine Variante von diesem einen grundlegenden Deal. Der besteht darin, dass wir erstmal eine beliebig kleine Menge an Ethers denken können. Das ein oder andere Angebot hat eine Mindestanforderung von um die 0,1 Ether und andere nicht. Die EPA, also der Jahresertrag, die Jahresrendite beträgt 3 bis 5 Prozent. Die ist aber nicht garantiert, sondern die kann schwanken. Die kann auch unter 3 Prozent und auch über 5 Prozent liegen. Zurzeit liegt die aber immer so in diesem Zielsektor. Das heißt also 3 bis 5 Prozent Ertrag pro Jahr. Damit kann man rechnen und wenn man jetzt mal, ganz plump nachrechnen möchte, dann äh, kann man einfach mal so sagen, 1300 Euro, das ist so ungefähr der Kurs vom Ether zur Zeit. Und wenn der jetzt das ganze Jahr über so bliebe, dann hätten wir einen monatlichen Ertrag von 3,20 Euro bis 5,40 Euro pro gestakten Ether. Das klingt jetzt nicht besonders spannend und zum Glück ist das auch nicht der wirkliche Ertrag, sondern die Rewards werden nämlich in Ether ausgezahlt und nicht in US-Dollar oder Euro. Das heißt also, wir, kommen, wir bekommen 3 bis 5 Prozent Rendite pro ja, in Form von Ether. Und das heißt, wenn wir zum Beispiel 100 Ether einlegen bei einer LPA von 5 angenommen, die bliebe jetzt konstant übers Jahr, hätten wir am Ende des Jahres 105 Ether raus, egal wie hoch oder wie niedrig der Kurs ist. Das heißt, wenn der Ether sich jetzt bis nächstes Jahr verzehnfacht, dann wird die APA in Euro oder in US-Dollar gerechnet sehr, sehr viel höher sein als 3 bis 5 Prozent. Kann aber auch sehr viel niedriger sein, wenn der Ether jetzt in einem Jahr nur noch bei 20 Dollar ist oder so. Wir wollen es nicht hoffen, aber möglich ist ja alles. Ne? Aber ganz wichtig, es ist kein Unstaking möglich und zwar auf unbestimmte Zeit. Das heißt, man kommt, wenn man seine Einlage macht, nicht mehr an die Einlage ran. Aber Moment, bevor jetzt alle aussteigen, es gibt Möglichkeiten, Trotzdem an seine Ether ranzukommen, denn die ganzen Staking-Anbieter, die ich hier vorstelle, die haben äh, oder manche davon haben sich etwas Schlaues einfallen lassen, wie man trotzdem an die Ether rankommt. Nehmen wir mal hier das Staking-Angebot von Kraken als Beispiel. Andere Börsen handhaben das sehr ähnlich, also zum Beispiel Binance oder Coinbase. Und hier werden also 4 bis 7 Prozent Jahresrendite versprochen. Die werden übrigens auch in Ether ausgezahlt und zwar wöchentlich. Dabei werden allerdings 15 Prozent Bearbeitungsgebühr abgezogen. Und ähm, hier ist ein ganz wichtiger Hinweis und das gilt für die anderen Börsen eigentlich auch, nämlich, dass man seine Ether und also die eingelegten Ether und auch die Staking Rewards beides nicht abheben kann, bis Ethereum 2.0 vollständig fertig ist. Und ähm, also für all diejenigen, die gedacht haben, bei Merch ist Ethereum 2.0 fertig. Das ist tatsächlich nicht so, sondern es sollen weitere Features hinzukommen. Und das Unstaking ist eins dieser Features, das noch nicht fertig ist so sodass also das Staking quasi bis dahin erstmal nur eine Einbahnstraße ist. Ist also jetzt nicht eine fiese Idee von Kraken oder von Binance oder so, jetzt die Ether einfach zu behalten, sondern es ist wirklich eine technische Einschränkung, der diese Börsen hier unterlegen sind. Und ähm, da muss man sich natürlich gut überlegen, ob man seine Ether hier einlegen möchte. Kein Mensch weiß, wann dieses Feature kommt. Ähm, womöglich kommt ja vorher sogar noch der Bull Market und dann kann man zusehen, wie alle anderen am alltime high verkaufen, während man selber an seine Ether nicht rankommt. Besonders ärgerlich auch, dass man an die Rewards nicht rankommt. Also quasi man tut die Ether hier rein und die sind weg. Die Situation und irgendwann später bekommt man natürlich die und die Rewards wieder, sofern es Kraken noch gibt oder Binance noch gibt oder Coinbase noch gibt und sofern die Regulierung einen, keinen Strich durch die Rechnung gemacht hat und ähnliche Dinge. Also das ist etwas, was man sich sehr, sehr gut überlegen muss. Auf der anderen Seite ist das Ganze hier natürlich super einfach. Man trägt hier einfach seine Zahl ein, was man staken möchte, drückt hier auf Staking und zack sind die Ether weg und mit ein bisschen Glück kriegt man sie dann später auch wieder zurück. Zum Glück gibt es ja noch Lido Finance und auch bei Lido Finance bekommt man eine APR von zurzeit 5,3%. Die kann allerdings schwanken, je nachdem wie ausgelastet das Ethereum-Netzwerk ist und je nachdem wie viel Ether im Staking drin ist. Und es ist tatsächlich auch so, dass wenn man seine Ether hier einlegt, dann sind die weg bis das Unstaking-Feature von Ethereum fertig ist. Man sieht hier also bei Lido Finance auch keinen Knopf. Unstake, den gibt es hier einfach nicht. Aber der wesentliche Unterschied zu Kraken besteht darin, dass man, wenn man hier seine Ether reingibt, die sind zwar dann weg, aber wenn man das macht, dann bekommt man auch etwas zurück. Und zwar dieselbe Menge an Ether, die man eingelegt hat in Form von einem anderen Token, dem sogenannten STIs. Das steht für Staked Ether. Und dieser Staked Ether, der hat tatsächlich auch einen Marktwert und dieser Marktwert liegt zurzeit bei 1325 Dollar. Und wenn man das vergleicht mit dem Ethereum-Marktwert, dann ähm, ist das sehr dicht beieinander. Man kann sich das sehr einfach anschauen, indem man zum Beispiel hier bei CoinGecko mal die Preisanzeige auf Ether umstellt und dann sieht man, dass also ein STI zurzeit 0,99198830 Ether wert ist. Also es ist nicht ganz ein Verhältnis von 1 zu 1. Der Staked Ether handelt leicht unter dem wirklichen Ether, aber man hat auf jeden Fall schon mal 99,19% des eingelegten Wertes bekommt man hier zurück. Auch diese, dieser Kurs hier kann etwas schwanken. Der ist in letzter Zeit sogar sehr stark unter diesem Wert gewesen und hat sich jetzt mit dem Merch etwas der 1 zu 1, dem 1 zu 1 Verhältnis angenähert. Und weil der STIs einen Marktwert hat, kann man ihn natürlich auch verkaufen und natürlich auch umtauschen in... Ether und das ist ja letztendlich fast dasselbe wie Staken. Nur weil die Kurse nicht eins zu eins übereinstimmen, macht man beim Verkauf vom STIs ein bisschen Verlust. Zum Beispiel würde ich hier bei Uniswap einen STIs verkaufen, dann bekäme ich dafür eben nur 0,986201 Ether und die Stelle mit den besten Preisen ist normalerweise Curve, weil es gibt bei Curve einen Pool, der genau dafür gedacht ist, der die allerhöchste Liquidität hat und der auch von Lido Finance gefördert wird. Und zwar findet man diesen Pool, indem man hier auf Curve, das muss natürlich dann auf Ethereum, auf dem Mainnet sein, hier auf Pools klickt und dann taucht er hier in der Liste schon auf. Das ist der st East Pool. Wenn er nicht auftaucht, kann ich ihn auch suchen, indem ich das hier ins Suchfeld eingebe und dann ähm, rufe ich mir diesen Pool auf. Und jetzt kann ich hier Ether und ST-Ether traden. Ich verkaufe also zum Beispiel einen STETH und bekomme dafür dann eben 0,9925150, also ungefähr 0,99 Ether, während hier bei Uniswap bekomme ich nur 0,98 Ether. Und das führt dann zu einem sehr, sehr merkwürdigen Effekt. Und zwar, wenn ich das Prinzip umdrehe und sage, ich verkaufe jetzt nicht meine Staked Ether, sondern ich möchte sie kaufen und ich bezahle das Ganze mit Ether, dann sehe ich hier, dass ich für einen Ether mehr als einen Staked Ether bekomme, und zwar 1,00673 und so weiter. Und das unterscheidet sich tatsächlich davon, dass ich, wenn ich bei Lido Finance eine Einlage mache, dann ist der Kurs nur 1 zu 1. Das heißt, ich bekomme tatsächlich, wenn ich bei Lido Ether einlege, weniger raus, als wenn ich mir die einfach bei Curve oder auch bei Uniswap kaufe. Es ist für mich also günstiger, die Ether nicht bei Lido Finance einzulegen, sondern ich kaufe mir die einfach auf dem Markt, zumindest in der aktuellen Situation. Es lohnt sich also beim Staking bei Lido erstmal auf dem Markt, auf den Exchanges nachzuschauen, ob man nicht einen besseren Kurs bekommt, weil dadurch profitiert man in gewisser Weise von dieser kleinen Preisdifferenz. Natürlich ist jetzt die nächste Frage, bekomme ich denn auch Rewards, wenn ich mir die STE einfach so kaufe, zum Beispiel bei Curve, anstatt hier bei Lido eine Einlage zu machen. Und die Antwort darauf ist, ja, man bekommt ganz definitiv auch dann Rewards, wenn man die Staked Ether einfach nur kauft. Denn es kommt bei den Rewards darauf an, wie viele STIs man in seinem Wallet hat. Und man bekommt jeden Tag Rewards in Form eines kleinen Airdrops, wenn man STEs in seinem Wallet einfach nur rumliegen hat. Das findet man hier unter Rewards. Und ich habe vor ein paar Tagen mal eine Einlage gemacht, um das hier mal zu zeigen. Das sieht folgendermaßen aus. Hier ist meine st -Eth balance und ich habe mit fünf Ether angefangen, also fünf ST-Eth angefangen. Und dann äh, sehe ich hier, dass sich also meine Balance schon ganz leicht erhöht hat, nämlich ich habe 0,007, äh, 0,00277 und so weiter Ether dazu bekommen. Man sieht hier auch, wie die Rewards in mein Wallet gekommen sind. Hier sind die Daten. Jeden Tag kommt hier ein kleiner Airdrop. Und der besteht in ein paar Nachkommastellen Ether, weil ich ja nur fünf Ether gestaked habe. Und das entspricht ungefähr etwas um die 80 Cent pro Tag, die hier reinkommen. Die LPA wird dahinter auch verzeichnet. Das finde ich ziemlich praktisch, dass man einfach mal sieht, wie die LPA sich so verhält. Und die hat halt jetzt schon in den letzten zwei, drei Tagen ein bisschen geschwankt zwischen 5,4 und 4,9%. Prozent. Aber die Rewards muss man auch nicht claimen, man muss absolut überhaupt nichts machen. Die Rewards kommen automatisch ins Wallet. Das Einzige, was man machen muss, ist, seine STIs in seinem Wallet behalten, anstatt sie zu verkaufen. Also ich persönlich finde diese Form des Stakings ziemlich schön, weil auf der einen Seite macht man schon mal ein bisschen Plus dadurch, dass man die STIs kauft. Und auf der anderen Seite, wenn man aus dem Pool rausgeht, ja, da macht man natürlich auch wieder ein bisschen Minus, sodass man also staken und unstaken kann, ohne insgesamt Verlust zu machen. Man muss also nicht warten, bis Ethereum 2.0 fertig ist und auf der anderen Seite bekommt man jeden Tag einen Airdrop. Ich meine, Airdrops machen eigentlich immer Spaß, immer schön, wenn man einfach sowas ins Wallet geschenkt bekommt. Und ähm, daran kann man sich natürlich gewöhnen, dass es ab jetzt jeden Tag ein kleines Geschenk von Ethereum gibt. Und das äh, kann man sich dann auch noch auf der Seite immer anschauen. Äh, man hat sogar die Möglichkeit, das als CSV zu exportieren für irgendwelche Steuerunterlagen. Ach, und apropos Steuern, da gibt es natürlich jetzt eine kleine Falle. Dafür schauen wir uns jetzt mal dieses Beispiel hier an und zwar geht es darum, dass wir jetzt bei Lido Finance 10 Ether staken. Die APA liegt jetzt konstant bei 5,4%. Wir vereinfachen das Ganze jetzt irgendwie. Hier gibt es nichts mit schwankender APA oder so und wir sind drin in dem Pool von April bis Ende August 2022 5,4%. Auf 10 Ether ergibt dann 0,54 Ether pro Jahr, die wir an Rendite bekommen würden. Wir sind aber nur fünf Monate drin und pro Monat beträgt dann also, betragen die Rewards dann 0,045 Ether. Schauen wir uns mal den Kurs an. Wie hat er sich entwickelt jetzt in den letzten Monaten seit April? Also es gab quasi ein All-Time-High, also, beziehungsweise also ein lokales Hoch von 3.500 Dollar ich habe es jetzt einfach in 1 zu 1 in Euro umgerechnet, ist auch nicht wichtig, also es geht nur ums Prinzip hier, nehmt die Zahlen nicht allzu ernst und dann ist der Kurs eben runtergegangen bis ungefähr so um die 1000 Dollar und dann wieder hochgegangen bis im August auf circa 2000 Dollar und jetzt sind wir so circa bei 1300 Dollar und das heißt, wir bekommen hier jeden Monat 0,045 ETH, also im Mai, im Juni, im Juli, August und im September immer dieselbe Anzahl an ETH. Das ist natürlich vereinfacht, denn äh, die äh, APR die schwankt ja im echten Leben. Aber für das Beispiel hier, damit man besser rechnen kann, es geht hier jetzt wirklich nur um das Prinzip. Wir haben die Ether gekauft für 35.000 Euro, weil ja der Kurs am Anfang... Hier im April bei 3500 Dollar, also Euro, lag. dann hat sich so eine gewisse Schwankung eingestellt. Und das heißt, die Euro-Werte der Rewards sind natürlich mitgeschwankt. Der Reward ist zwar immer gleich, 0,045 ETH, aber der Dollarwert oder der Euro-Wert, der ändert sich ja mit dem Kurs. Und wir haben also dann im Mai 126 Euro, im Juni 85 Euro, im Juli 54 Euro, im August 81 Euro und im September 58 Euro an Rewards bekommen. Und dann haben haben wir unsere ISA wieder verkauft, also unstaked und verkauft für 13.000 Euro, weil ja der Kurs zurzeit bei 3300 äh, Euro liegt. Wir haben also mit der ganzen Sache Verlust gemacht. Das ist ungünstig, das gehört einfach dazu zum Staking. Das ist jetzt nicht die Falle, über die ich spreche. Ähm, denn äh, klar, wir wissen einfach alle, ITER schwankt im Wert. Also äh, wenn ich die jetzt verkaufe für 13.000, äh, wenn ich ihn nicht verkaufen würde, dann äh, kann der ja genauso gut in drei Monaten wieder auf äh, 35.000 sein. Also das ist nicht die Falle, über die ich spreche, sondern die Falle besteht in folgendem. Ich spreche jetzt also von einem Steuernachteil und nicht von vom Kursschwankungsrisiko. Der Steuernachteil, der besteht jetzt in folgendem und zwar angenommen, ich bin hier bei Lido Finance, habe hier also 10 STIs gestaked, äh, also 10 ETH gestaked und dafür 10 STIs bekommen. Das gilt natürlich auch, wenn ich die einfach bei Curve kaufe. Und ähm, dann habe ich über die Monate Staking Rewards bekommen und insgesamt kommen dann eben, wenn ich rausgehe aus dem Pool, 10,25 STIs raus und das heißt also, ich habe 35.000 Euro bezahlt, habe 13.000 Euro dann hinterher bekommen, als ich es verkauft habe und habe also 22.000 Euro Verlust gemacht. Das Ganze fällt steuerlich in den Bereich Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften. Das ist dann mit dem persönlichen Einkommensteuersatz besteuert, nicht mit 25 Kapitalertragssteuer und ganz wichtig hier, das ist jetzt der aktuelle Stand im September 2022. Das kann sich ändern, wenn ihr dieses Video schaut. Deshalb ist es sowieso super wichtig, dass ihr das alles nochmal mit eurem Steuerberater im Einzelfall abklärt. Denn was ich hier erzähle, ist null relevant für eure Steuererklärung. Alles, was zählt, ist, was euer Steuerberater sagt. Aber einfach so, um das Ganze zu veranschaulichen, jetzt mal von meiner Seite. Also so sehe ich das Ganze. Dann... Ist es ist so, dass ich also natürlich hierauf keine Steuern zahlen muss, weil ich habe Verlust gemacht. Ne? Ich muss jetzt äh, einen Verlust nicht versteuern. Ähm, gleichzeitig habe ich aber 405 Euro verdient durch Staking Rewards. Das ist also die Summe, das sieht man hier auf der linken Spalte, der Eurowerte. werte die ähm, Staking Rewards, muss ich in dem Moment, wo ich sie bekomme, versteuern. Also das heißt, wenn der Airdrop kommt, muss ich sie versteuern zum aktuellen Tageskurs. Da kommen dann also zu versteuern, zum Versteuern 405 Euro raus und das sind also nach dem aktuellen Stand sonstige Einkünfte. ist eine andere Einkommensform und deshalb kann ich die nicht verrechnen mit den Einkünften aus privaten Veräußerungsgeschäften. Das heißt, ich kann hier tatsächlich 22.000 Euro Minus machen und gleichzeitig trotzdem auch 405 Euro Staking Rewards Steuern bezahlen. In diesem Fall sind die Rewards wahrscheinlich zu niedrig, weil die unter irgendeine so Grenze fallen. Aber es geht jetzt auch wirklich nur um das Prinzip, um das hier mal zu veranschaulichen. So. Es ist also so, ich muss versteuern. 405 Euro, die 22.000 Verlust kann ich nicht verrechnen. Angenommen, ich habe einen persönlichen Einkommenssteuersatz von 20 Prozent. Dann ergeben sich hier Steuern in Höhe von 81 Euro. Und... Ähm, die 81 Euro, die muss ich ja irgendwo herkriegen. Also nehme ich die aus dem Verkauf von Ether. Jetzt ist der Kurs zurzeit bei 1300 Euro. Das heißt, ich muss 0,06 Ether entnehmen. Das heißt, ich habe zwar Staking-Einnahmen mit einer Höhe von 0,225 Ether, muss aber die Steuer abziehen und irgendwo zurücklegen, weil ich die Ether ja verkaufen muss. 0,06 Ether lege ich also auf Seite. Dann reduziert sich mein Gewinn entsprechend auf 0,165 Ether. Und das ist ziemlich schade. Und wenn ich dann noch mal darüber nachdenke, ich habe eigentlich eine APA von 5,4% erwartet. Und jetzt bekomme ich dadurch tatsächlich eine wahre APA, ich habe es durchgerechnet, von 3,96%. Das ist viel weniger, als ich eigentlich dachte. Und jetzt zeige ich euch einen Trick, wie ihr diese Steuer vollkommen legal komplett umgehen könnt. Und zwar gibt es hier bei Lido Finance die Möglichkeit, seine STI, seine Staked Ether, umzuwandeln in WSTIs, also in gewrappte Staked Ether. Und der Unterschied zwischen diesen beiden Tokens ist, dass ihr zwar auf die STIs täglich einen Airdrop bekommt, bei den WSTIs bekommt ihr diesen Airdrop nicht. Stattdessen habt ihr die Möglichkeit, wenn ihr die WSTIs wieder zurück umwandelt in STIs, dass ihr dann alle Rewards auf einmal bekommt. Und das Ganze ist nichts anderes als ein Swap. Das heißt also, ich verkaufe meine STIs, kaufe mir dafür WSTIs, und wenn ich das später rückgängig mache, verkaufe ich meine WSTIs. Und dafür bekomme ich dann mehr STIs, als ich letztlich bezahlt habe. Und die Differenz entspricht genau den Staking Rewards, die ich eingenommen hätte. Und das Ganze jetzt nochmal in einem Schaubild, damit man es auch wirklich gut nachvollziehen kann. Also genau wie in dem Beispiel eben habe ich jetzt 10 Ether eingelegt und dafür 10 STIs bekommen oder ich habe das Ganze über Curve abgewickelt, wie auch immer. Ich habe jetzt also 10 STIs in meinem. Wallet liegen und jetzt lasse ich die nicht liegen. Ich verzichte auch komplett auf die Airdrops. Die gehen gar nicht in meinem Wallet ein und stattdessen wandle ich die direkt um in WSTIs. Der Kurs ist nicht 1 zu 1. Ich bekomme also weniger WSTIs zurück, als ich äh, zahle in Form von STIs. Das ist ganz normal und das spielt überhaupt keine Rolle. Da braucht man sich gar keine Gedanken drüber zu machen. Und wenn ich dann am Ende nach den fünf Monaten in mein Wallet schaue, dann habe ich immer noch 8,46 WSTIs. In meinem Wallet ist es also nichts hinzugekommen, es ist nicht weniger geworden, WSTI Anzahl, die bleibt immer gleich. Aber die Rewards, die haben sich im Hintergrund angesammelt und die sind in den WSTIs gespeichert, die sind da drin und die kann ich freischalten, indem ich einfach meine WSTIs umwandle in STIs und dann bekomme ich nämlich nicht 10 STIs, die ich eingelegt habe, sondern ich bekomme 10,225 STIs, nämlich 5 mal 0,045 STIs obendrauf und das sind die Rewards. Und das hier, dieser eine Vorgang, das ist nichts anderes als ein Swap. Das heißt also, ich verkaufe meine 8,46 WSTIs, bekomme dafür 10,225 STIs, habe also ein bisschen Gewinn gemacht in Form von Ether. Aber wenn ich jetzt die Euro-Seite mir betrachte durch den fallenden Kurs, ist... Jetzt sind jetzt die 10,225 STIs bzw. die 10,255 Ether weniger wert. Ich habe also tatsächlich Verlust gemacht, denn ich bekomme nur noch 14.346 Euro. Das heißt, der WSTI, der schützt mich überhaupt nicht gegen das Kursschwankungsrisiko. Aber die Einnahmenseite, die fällt jetzt in eine andere Kategorie und zwar... Sind das jetzt Einkünfte aus privaten Veräußerungsgeschäften? Wegen Verlust sind allerdings 0 Euro zu versteuern. Denn ich habe ja hier auch Verlust gemacht, minus 20.654 Euro. Das heißt, ich habe an zu versteuernden Einkommen 0 Euro. Und das Schöne ist, diese minus 22.000 Euro, die kann ich sogar mit anderen Verlusten verrechnen oder mit anderen Gewinnen besser gesagt verrechnen, die ich mit anderen Kryptowährungen mache. Heißt also, es reduziert sogar meine Steuern und das funktioniert natürlich nur, wenn der Ether-Kurs auch einfach fällt. Das Ganze sieht also so aus. Ich, hab, ich muss keine Ether verkaufen. Das heißt, die Staking-Einnahmen liegen tatsächlich bei 0,225 Ether minus Steuern 0 Ether. Heißt, mein Gewinn ist immer noch 0,225 Ether. Der ist sogar steuerfrei, weil ich ja die Euro-Werte versteuern muss. Super cool. Und die APA bleibt immer noch bei 5,4%. Prozent. Ist jetzt, wenn man noch etwas mehr aus seinen Ether rauskitzeln möchte und mit den 3 bis 5, 6 Prozent, die man da aktuell kriegt, nicht so zufrieden ist. Dann gibt es hier immer noch diesen Pool, von dem ich eben gesprochen habe. Dieser Pool ist für Lido Finance extrem wichtig, denn dieser Pool ermöglicht es, dass man quasi seine Staked Ether umwandeln kann in Ether, also im Grunde das Unstaking ähm, in irgendeiner Form simuliert. Wenn es diesen Pool nicht gäbe, dann könnte man, käme man auch aus dem Staked Ether nicht raus. Und deshalb wird dieser Pool hier gefördert von Lido Finance mit deren eigenen Token. Das ist der LDO-Token. Der hat auch irgendeinen Kurs. Und wenn man also jetzt hier quasi die, die Trading-Fees, die man verdient, weil man in dem Pool drin ist, addiert mit den ähm, LDO Tokens, dann kommt man auf eine APR von zurzeit etwas über 7%, 7,45% sind das. Das Ganze kann natürlich schwanken. Es hängt vom Kurs ab, es hängt von der äh, Anzahl der Ether im Pool ab und äh, ähnliche Dinge, sodass also ähm, diese Zahl hier auch nicht garantiert ist. Aber es sind immerhin schon mal 7%. Wie kommt man hier in den Pool rein? Man klickt den, also man sucht den hier unter Pools aus, gibt hier den STIs ein, äh, sucht den, klickt diesen Pool an. Geht auf Deposit und hier ist jetzt ganz wichtig zu verstehen, man muss nicht eins zu eins einlegen, man kann eine beliebige Kombination einlegen, also man braucht nicht irgendwie jetzt dieselbe Menge Ether und Staked Ether, es kann auch, es reicht auch, wenn man nur Ether einlegt und das Coole ist, weil in diesem Pool sehr wenig Ether drin ist, man sieht es hier, das ist die Poolzusammensetzung Zusammensetzung da sind also 41% Ether drin und 58% Staked Ether. Das heißt also, es ist ein Ungleichgewicht in diesem Pool. Und solange dieser Pool in diesem Ungleichgewicht ist, bekommt man einen Bonus, wenn man hier Ether einzahlt, also den, das kleinere Asset auffüllt. Dafür bekommt man einen Bonus, den sieht man sieht man also hier. Es gibt hier also eine Art, äh, ja, einen Bonus von 0,38%. Während wenn man jetzt nur Staked Ether einzahlt, dann bekommt man sogar äh, quasi äh, einen Verlust von 0,32 Prozent, weil einfach schon genug Staked Ether da drin ist. Ist für uns ja bei der Einzahlung total praktisch, weil wir kümmern uns jetzt gar nicht um Lido Finance, sondern wir legen unsere äh, Ether, also einfach nur die ganz normalen Ether in diesen Pool hier ein und bekommen dafür dann direkt einen Bonus. Und das ist etwas, was man aber jedes Mal, wenn man hier eine Einlage macht, definitiv prüfen muss, denn das kann auch schon mal andersrum sein, dass mehr Ether da drin sind. Das ist aber extrem unwahrscheinlich, weil das an Staking sehr viel, sehr viel häufiger genutzt wird als das Staking, sodass also immer mehr Staked Ether in den Pool reingehen, immer mehr Ether aus dem Pool raus. Wenn man das Ganze ausgleicht, wird man also belohnt mit diesem Bonus hier 0,38%. Das ist schon mal ganz schön viel. Das muss man erstmal durch Staking verdienen. Das ist das eine. Das andere ist, dann kann man hier unter Withdraw regelmäßig über einen Knopf, der heißt dann Claim Rewards oder so, seine Rewards abholen. Und da gilt natürlich dieselbe Steuerfalle wie beim Staking. Also die Wrapped Staked Ether Variante ist steuerlich diesem ganzen Ding hier komplett überlegen. Man muss sich das einfach gut überlegen und das funktioniert natürlich mit der Steuer auch nur bei sinkenden Kursen. Bei steigenden Kursen ist das Ganze wieder anders. Zurzeit finde ich jetzt die Differenz zwischen dem Staking hier bei Curve und dem Staking bei Lido Finance nicht allzu groß. Das eine ist 5,3%, das andere 7%. Aber das liegt daran, dass der Lido-Token einfach in letzter Zeit ziemlich ähm, abgeschmiert ist. Und ähm, das kann durchaus sich wieder ändern, wenn der Lido-Token steigt im Wert. Dann äh, wird hier die LPA auch deutlich hochgehen und der Unterschied zwischen ähm, Ethereum-Staking und Staking hier über Curve wird immer größer werden. Es lohnt sich also hier regelmäßig vorbeizuschauen. Wichtig ist, dass man hier auf den Deposit and Stake Knopf drückt, damit man auch Rewards bekommt. Und wenn euch die Einzelheiten dafür dazu interessieren, dann schaut euch doch einfach mein Curve Tutorial ein. Das habe ich vor einem halben Jahr gemacht. Es sind immerhin fünf Folgen, die sich ganz intensiv mit dem Exchange Curve beschäftigen. Sehr spannende Angelegenheit für diejenigen, die bisher mit Curve noch nicht gearbeitet haben. Wem jetzt 7% APR zu wenig sind, es geht natürlich noch ein bisschen mehr und zwar äh, über Rocket Pool. Rocket Pool ist auch ein Ethereum Staking Pool, so wie Lido Finance auch. Das Prinzip ist auch genau dasselbe, deshalb erkläre ich das jetzt nicht extra. Man bekommt hier, wenn man Ether staked, auch einen Token, das ist der RETH, der RETH statt der STETH irgendwie. Aber der REF, der entspricht mehr dem WST, also dem Wrapped Staked Ether, denn äh, man bekommt hier seine Rewards nicht regelmäßig als Airdrop, sondern man bekommt sie, wenn man aus dem Pool wieder rausgeht, wenn man seine Rocket Pool Ether zurückgibt, dann bekommt man die ganzen Rewards auf einmal. Ist also steuerlich schon mal total attraktiv. Man geht hier auf Stake. Man macht hier ganz normal seine Einlage, man bekommt dafür die REs, die Rocket Pool ETH in sein Wallet. Die bleiben von der Zahl her immer gleich, also keine Airdrops, keine Rewards. Die Rewards sammeln sich im Hintergrund an und wenn man dann irgendwann aus dem Pool wieder raus will, dann drückt man hier auf den Knopf, dann kann man also hier seine Rocket Pool ETH wieder unstaken und bekommt dann eben seine Ether inklusive der Rewards, die sich angesammelt haben, auf einmal ausgezahlt. Das Ganze hat jetzt tatsächlich auch keine besonders viel höhere APY als die ähm, Staked Ether. Die liegen hier auch so bei 5,26%. Prozent, Aber mit den Rocket Pool Ether kann man noch etwas mehr rausholen. Und dafür gehe ich jetzt auf Aura.Finance oder Aura.Finance, wie auch immer ihr das aussprechen wollt, und öffne hier die App. Und hier oben kann ich dann auf Stake klicken und bekomme hier eine Liste mit den Staking Pools. Und mir geht es jetzt um einen bestimmten Pool, und zwar den RETH. Pool, der hier zu sehen ist, der erste, dafür gebe ich hier rechts in dieser Filtermaske RETH, also Rocket Pool ETH oder RETH ein, ich sehe hier diese zwei Pools, es geht um diesen einen, der hier zuerst steht, nämlich der RETH und WE Pool mit immerhin 14,33% und hier soll das Ganze sogar in absehbarer Zeit auf 16,69% Prozent ansteigen, ähm, wobei diese Vorhersagen kann man eigentlich nicht wirklich also ernst nehmen. Die sind entweder da, also es kommt entweder so, wie es da steht, oder eben auch nicht. Und ähm, äh, wenn man hier rein möchte, dann muss man das aufklappen und man kann ja eine Einlage machen in Form von BPT-Tokens, das sind Balancer-Pool-Tokens. Äh, egal, einfach ignorieren. Wenn man es einfach machen will, geht man hier auf RETH, sucht sich also den Rocket Pool ETH aus. Den hat man sich vorher bei Rocket Pool dann eben besorgt, kann den hier direkt einlegen und ist dann hier quasi im Staking drin, bekommt diese 14,33%. Die bekommt man aber nicht in Form von Ether, die bekommt man in anderen, äh, anderen Tokens, die man dann aber natürlich umwandeln kann in Ether. Und äh, das Ganze kann man dann also regelmäßig claimen. Das wird quasi in Echtzeit, sammeln sich die Rewards an. Man kann also jede Minute claimen, wenn man Lust hat, aber es ergibt natürlich keinen Sinn wegen der Gasgebühren. Ihr könnt regelmäßig claimen. Die sammeln sich hier an und auch hier gilt natürlich diese kleine Steuerthematik, dass man seine Rewards, wenn man die hier geclaimt hat, in dem Moment, wo man die claimt, auch zum Tageskurs versteuern muss. So dass also. Ist schon. Die Frage ist, ob man vielleicht alles im R belässt oder im wst weil da hat man dieses Steuerthema eben nicht. Und dann bin ich auch schon am Ende meines Videos. Ich weiß, es war jetzt ziemlich viel Stoff. Ich mache diese Videos allerdings auch nur einmal die Woche. Ihr habt also jetzt eine Woche Zeit, die ganzen Pools- und Staking-Möglichkeiten euch anzuschauen. Abonniert doch bitte meinen Kanal. Nächste Woche gibt es wieder ein Video über ein anderes DeFi-Thema. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt die doch unten in die Kommentare. Ich werde die so schnell wie möglich beantworten. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis dahin. Alles Gute. Tschüss.